Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sim-Airport. Das letzte Mal haben wir ja hier die Gates platziert. Und da müssen wir natürlich noch einen Anschluss schaffen. Äh, ja. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das denn funktioniert. Da bin ich auch noch blutiger Anfänger. so gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung, wir werden sehen. Zugewiesener Gate-Schalter. Ach ja, stimmt. Achso, ich sollte auch noch auf Play drücken. <lacht> äh, ja, wie genau? Ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich denn hier alles machen wollte. Ich habe hier noch zwei Geschäfte. Wie wollte ich denn das machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hätte aber erstmal gesagt, hier so eine Wand. Oh Gott! Ein Bus geht, was ist das denn? Okay, okay, okay. Ja, wir bauen mal hier einen Kaffee, wenn das irgendwie geht. So. Mal. Und sagt der Bereich mir ja eh was Gott oh, Gottes Willen. Benötigt irgendeinen Typ von Kaffeestuhl oder dekorierten Stuhl. Alles klar, danke, Spiel. Dann kriegst du jetzt irgendeinen Typ. Was brauchst du noch? Ein Kaffeetisch, Lebensmittelkühler oder Lebensmittelwärmer oder Getränkeautomat. Oder Kaffeemaschine. Das ist aber eine große Auswahl. Du brauchst Kaffee. Wait, what? Kaffee... Weise dies einer Küche zu, um Bestellungen auszuführen. What? Was? Au oh, ja, ich erinnere mich. Oh. oh. Scheiße, wir müssen auch noch eine Küche machen. Oh nein! Kaffeestand. Ah stimmt, wir haben aber letztes Mal diesen Donutstand da gemacht, wo ich, mal, wo ich mich dann gefragt habe, hey, wie funktioniert das jetzt? Ah, so, also, Kaffeestand. Dann kriegst du einen äh, Kaffeetisch. Das ist ein Wie viele Kaffeetische gibt's denn? auch ein Stuhl? Kaffeestuhl, Kaffeestuhl, eleganter Stuhl, ah ja. Dann kriegst du mal hier Kaffeestühle. So. Das habe ich dafür. Ein Kaffeetisch müsste jetzt eigentlich auch. Wieso ist das noch rot? Was brauchst du jetzt? Einen mehr. Ja, okay, so. das ist so. Wieso ist jetzt Kaffeetisch noch nicht hier? Ich jetzt aber nicht so korrekt ein Lebensmittelkühler oder ein Lebensmittelwärmer oder Getränke oder Kaffeemaschine Lebensmittel automat ist es dort weiß ich dies einer Küche zu um, Tor. Machen wir doch mal hier. Äh, nee, hier. Machen wir eine Küche. Ähm, genau. Das mache ich zur Küche. Küche, küche, küche, küche, küche, küche. Okay. So, was brauchst du denn? Oh, wie ging denn das? Hier eine Kasse und hier eine Kasse. Kaffee, was gibt's denn da alles so? Heizplatte, Herd, Küchenspüle, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Naja, was, was, was, was? Das ist viel zu viel. Ach, das da willst du hier: Kaffeetisch. Oh, fuck Das ist ja bestimmt ja äh, das geht wahrscheinlich mit mobs nicht Ach, Kaffeemaschine ja gut dann halt zuordnen zu zuordnen aha aha aha aha aha, aha. so hm. Sicht ah, ich kann Sushi, Pizza, Donuts, Chips oder Avocado auf Toast machen. Ja, und was mache ich an dem Kaffeestand? Kaffee. Ja, wie mache ich Kaffee? machen wir doch mal einen Dessert-Stand machen wir hier noch hin. So. Und natürlich auch einen Sushi-Stand. Oh ja, Sushi. Und einen Pizza. So, jetzt haben wir alles. <lacht> oh. Okay, gut. Zuordnen zu Küche. Zuordnen zu der Küche und hier zuordnen zu der Küche. So wie ja, jetzt kann ich noch mal gucken. Ähm, wie geht denn das? Hier Küchenübersicht. Oh, Leute. Ich brauche einen Kühlschrank, ich brauche eine Zubereitungsfläche, ich brauche einen Herd, Pizzaofen, Heizplatte. Okay, passt auf. Kühl, Kühlschrank, Zubereitungsfläche. Okay, okay. Kühlschrank. Also hier erstmal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. <lacht> Zubereitungsfläche? <lacht> so, Zubereitungsfläche. 5, 2, 3, 4, 5. 10. Ein paar Härte. 2. Ja, das ist schlecht. Abbrechen. Abbrechen. So ist doch so. Machen. Herd, Herz, dann haben wir uh, Pizza, Einmal so und so so ich habe schon wieder vergessen was wir brauchen gut das haben wir wir brauchen noch eine Heizplatte okay eine Heizplatte Heizplatte ja, ich auch gesagt hier so okay. So, wir fehlen jetzt. 5 Köche. Oh. Ah ne, halt hier. Äh, Köche machen wir mal vier. Sehr gut. So, was fehlt denn hier noch? Lebensmittel... Ein Lebensmittelkühler oder Lebensmittelwärmer oder Getränkeautomat oder, oder Kaffeemaschine. Was ist mit dir? Muss in einem funktionierenden Kaffee. Ach so, ja, gut. Ja, okay, alles klar. Sehr gut, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert auch alles. Ja, dann haben wir hier einen Kaffee. Was können wir denn noch alles machen? Äh, Konferenzraum? Oh ja. Geschäft, was ist ein Geschäft? Ich kaufe die. Achso, warte mal, ein Geschäft. Hä? Spielzone? LOL. Oh ja. Spielzone. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen hier eine Spielzone. So. Mindestens ein arcade spiel Oh. Ich habe immer noch. Wo finde ich denn? Wo finde ich denn Spiele? Warte mal. Automat. Blaster-Spielautomat. Geil. Geldautomat. Rennsimulator. Oh mein Gott. Red. Okay. Ja, easy! Super -Empfang. was ist das denn? Wird von Sicherheitsangestellten betreut. Repräsentanten von Fluggesellschaft und Empfang, um anschließend in die Besprechungsräume oder deren Zuordnung Büros zu gehen. Oh mein Gott! Right. Check-In-Schalter, Car-Parking. Okay, digitales Werbeschild. Das ist immer geil. Wir brauchen hier überall digitale Werbeschilder. Oh, Flipperkasten. Oh, dann muss ich natürlich auch noch hier rein. Logisch. Lukas Informationsschalter. Hm? Ja, da noch. Und hier so, Sehr gut. So. -Schalter, das ist, glaube ich, das, was wir nachher noch brauchen. Große, große Informationstafel. Ja, können wir hier ein paar mal hinmachen. Sanker, also Heizplatte, Handy-Ladestation. Was hier alles gibt. Kleine Bar Kühlvitrine hm, ah. hm. hilft bei der Lagerstunde, in ich. Langsam erhöht wird. Oh. Oh Gott. Ach, das kann nur innen platziert werden. Oh. Müllcontainer. Müllcontainer? Ungültige Platzierung. Warum? Muss in eine Abfallzone. Ja. Ach was! Oh Mann. Um lassen verbindet bis vier Lautsprecher. Oh wait, what? Öffentliche Ausrüstung der ermöglichen angenehm boarding aufrufen, wenn das eine hilft, verpassten Flügen vorzubeugen, obwohl zu viele Ansagen die Passagiere auch etwas stören könnten. Die Halle ist für mehr und geht's gedacht und hat eine etwas bessere Soundqualität. Okay, ja gut, stimmt. Irgendwo müssen wir ja auch die Elektrik unterbringen. Hm. Rolltreppe, Rolltreppe, Sicherheitsausgang. Bahn, Bahnsteig für Telvis Äh, was? Warum kann ich sie nicht beziehen? Es geht schon. Nein! Nein! Oh, Wir hätten das... Wir hätten das echt machen können. Big security access door. Big garbage hub. So boarding desk. Uh -huh. Okay, ich kurz hier. Hello, ich hab auch... Oh. Oh. Okay. Interessant. Oh, wann okay. die Exit? Moment. Okay, cool. Es gibt einen Swimmingpool? In dem Flughafen? ich suche aber eigentlich äh, was anderes das habe ich eigentlich installiert und zwar die ja bevor man abfliegt muss man doch nochmal mal zur, hier passkontrolle oder so was weiß ich? Die installiert. Nee, habe ich nicht. Jo, ja, dann machen wir mal. Big the Door to the Terminal on erster Stock, im Klemmen Erdgeschoss. Okay. Okay, stimmt, das muss ich auch noch verbauen. Das muss ich ja auch noch verbauen. Ach du Scheiße. Ähm stimmt, funktioniert das nicht Ähm, machen wir mal so und so und äh, so. ist so? Ich denke. Straße. Also. Ja, der Erfordert einen sicheren Bereich, muss einen Außenstandplatz für Mount geht zugewiesen sein, benötigt eine angrenzende Straße. Straße. Straße. Das sollte so gehen, hoffentlich, hoffentlich mal. Gut. Aber doch nicht so viel geschafft wie ich gehofft. Ja, den Angler lassen wir kurz bauen. Sehr schön. Gut, Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten hören wir uns. Bis dann. Tschüss.